Ich habe hier in Mebis ein Textfeld angelegt, da möchte ich eine Audiodatei einfügen. Normalerweise würde ich das Mikrofon benutzen. Ich gehe jetzt aber auf das Icon links daneben, da wo dieses Videosymbol abgebildet ist. Dann wähle ich Audio aus und gehe auf Datei auswählen. Beim Punkt Datei hochladen gehe ich auf Datei auswählen und wähle dann Foto oder Video aufnehmen aus. So, dann gucke ich, dass mein Bildschirm abgedunkelt ist, denn es wird ja letztendlich dann doch ein Video. Ich wähle dann Video aus und dann spreche ich jetzt den Text, den ich als Audiodatei in das Textfeld einfügen möchte. Wenn ich dann fertig bin, kann ich dann stoppen und auf Verwenden gehen. Dann lade ich die Datei hoch, gehe auf Medien einfügen und habe dann die Datei, also die Videodatei, als Audiodatei eingebunden. Das kann man sich ja mal angucken im Code, also da steht jetzt hier Audio, nicht Video Tag drin. Ich gehe mal dann auf Speichern und zum Kurs. Und dann habe ich jetzt hier die Videodatei, die als Audiodatei eingebunden ist, aber abspielbar ist.